Hallo Lieben, hier ist Christian Himschemeier, Diplompsychologe, einer der wenigen Menschen, die noch ein Studium haben, ist ja heute absolut out <lacht> in meinem Bereich, also Raketenwissenschaft und Psychologie muss man nicht studieren, auf jeden Fall, aber gut, ähm, genau, heute haben wir mal, also viele hier kämpfen ja so mit, sagen wir mal, co Tendenzen oder nicht nein sagen können oder Pluspoligkeit und heute haben wir mal eine E-Mail, ähm, das Problem in einem ganz anderen Lebensbereich zeigt, nämlich die auch in unserem Beratungskontext. Also äh, finde ich echt eine spannende Frage. Die ich, also Fragen könnt ihr mir schicken. Über ein Formular auf Kannst du mal die Seite wechseln? Dann kann ich mal so ein bisschen meinen Arm so ein bisschen drehen. Dann ja, genau. Das ist angenehmer für mich gerade. Hallo Christian, hallo, Schüler sogar. Ihr seid Spitze, habt mein oh, Leben, mein Geschäftsleben verändert. Ich bestelle. Ich habe meine Kurse noch ausbildung gemacht. So mhm. Danke Hoffe, nutzt ihr und für mich äh, tolle Preisleistungen. Sind Spitze. Ich habe eine Frage, die eventuell vielleicht auch interessiert. Äh, ja, ich bin so im Beratungskontext und habe ihre Klienten, bei denen ich aufgrund meiner Liebeschriftarbeit Arbeit merke, dass sie mir nicht gut tun. Ja, das ist so, wenn man anfängt zu arbeiten. Unempathisches, fordern oder gar tiefenhaftes Verhalten. So was machen euch die Klienten? Die kann man gar nicht glauben. Äh, wechseln sich sehr mit positiven Anteilen ab. Ja. Äh, bei neuen Klienten fällt mir rechtzeitiges Ansprechen oder Aufhören der Klienten leicht. Was mir hier gerade auffällt, dass sie nicht gegymnert wird. Ne? Ja, aber ich lese es so vor, Leute. Äh, Aufhören der Klienten leicht, bei denen ich schon viele Jahre, teilweise über zehn Jahre komme, erscheint es mir unüberwindbar, sie aufzuhören. Also kann ich verstehen das Problem. Ähm, ich frage mich sowieso, äh, ob, man, ob das in irgendeinem Universum Sinn macht, dass man zehn Jahre... Beratung. Das, das habe ich mich in der sozialen Arbeit also auch immer ne? gefragt. Ich weiß, wie man da reinkommt, also absolut. Ich habe auch keine Kritik an dir oder so, aber ich frage mich wirklich, ob das. Ja, <lacht> so das, das habe ich mich auch oft gefragt, ähm, stimmt. Weil, also, man weiß ja alles und da muss man sich auch fragen, ob vielleicht Menschen nicht auch ähm, Beratungskontext verwechseln mit äh, Rent a Friend oder äh, ich ja, homie -E Energie immer bei dir so. <lacht> So, in einer Freundschaft, vor den Kontakt hier auslaufen lassen, im öffentlichen ja. Kontext steht ein klares Schluss, machen ins Gespräch Aber ich schaffe es einfach nicht. Was sagen? Ich habe Angst vor der Reaktion. Das ist, glaube ich, das Problem, dass du Angst hast vor der Reaktion, weil vielleicht diese Klienten ähm, irgendwie mit ihrem Verhalten vermitteln, mit dem Diesenhaften, nämlich, äh, ja, dass die irgendwie nicht so ganz einfach sind und auf Zurückweisung vielleicht... Ähm, eben nicht koabhängig reagieren, sondern eher nicht so gut, vielleicht. Ne? Ja. So, äh, am liebsten würde ich das per WhatsApp machen. Ja, das wird wohl nicht gehen. Ohne weiteres Gespräch, einmal nur raus aus der Situation. Aber das ist ja unhöflich. Ich weiß, dass eine Kundin, die ich im Kopf habe, mich überreden wird, weiterzumachen und sehr begeistert von meiner Arbeit ist. Eventuell kein Ersatz finden wir, wir haben auch schon Privatdinge unternommen, ja das wollte man natürlich nicht machen, wirklich so. Ähm aber gut, das Leben ist bunt, ich sage jetzt auch nicht mal nicht welcher Beratungskontext das ist, das ist vielleicht einer in dem das öfter vorkommt, weiß ich nicht, aber ist eigentlich egal, Es hat immer ein Risiko, wenn man das so sehr mischt. Ne? Ähm So, es ist nicht alles schlecht, aber die Übergrifflichkeiten, die immer wieder kommen, stressen mich und nehme ich bitte nach Hause. Ich habe auch schon allen Mut mal zusammengenommen und das angesprochen. Wie es mir mit manchen Antworten, äh, zum Beispiel Schuldzuweisen für Unglückssituationen Situationen geht, da kommt keine Einsicht. Ja, da weißt du auch, dass auch 20 Jahre daran wahrscheinlich nichts ändern werden. Äh, ich weiß, dass ich erst beenden davon kann. Habt ihr Tipps, wie man aus einer leider sehr persönlich gewordenen... Geschäftsbeziehung gut rauskommt, ist schriftlich ein No-Go. Da wäre meine Angst, dass sie einfach wieder vor der Tür steht, weil sie sich nicht gelesen hat. Die Angst vor der Reaktion ist so groß, eben weil es so persönlich warm ist. Äh, die Leute kommen durchgehend ein- bis zweimal die Woche, oh, das ist sogar zehn Jahre das ist echt krass. Ey. Das ist, glaube ich, für jeden zu viel. Äh, und ich dachte, ich könnte einmal arbeiten, um besser damit umzugehen, aber das ist ja das Problem mit der Leadership-Arbeit. Man hält es immer weniger aus, das ist leider so. Ähm, immerhin habe ich es geschafft, in zwei Situationen ein Rückmeldung zu geben, was das Verhalten mit mir macht. Ich habe auch das Gefühl, die Klientin wird vorsichtiger, aber ich sehe das eben als ihren Charakter an und sie sehen nicht Sinn darin, das Verhalten durch Gespräche zu sensibilisieren. Wenn ich das so klar anspreche, muss ich ihre Persönlichkeit kritisieren, das fällt mir schwer. Ja, also im Grunde genommen weißt du die Antwort, ja, also du hast natürlich äh, ein Recht, dass, also ganz egal, ob das jetzt eine Geschäftsbeziehung ist, eine Freundschaft, äh, eine Mischung davon, hast du jederzeit das Recht, das zu beenden und du könntest mal gucken, ob diese äh, Angst, ob das, ich äh, schon, als in der Kindheit irgendwie nicht nein sagen durftest, so zu Papi und Mami, Geschwister und so und das schon ein Zores gab, äh, vielleicht nimmst du auch irgendwie so ein destruktives äh, potenzial war was ja auch manche menschen haben aber was ist die lösung willst du die dann ähm, das unausweichliche jetzt ewig rausschieben bis du irgendwie mit 93 das endest irgendwie nach 40 jahren ähm, Nee, irgendwann muss es ja sein Da kann es auch jetzt sein und vielleicht hilft dir das äh, mal durchzuspielen was dann so deine fantasie ist was da passieren könnte und mal zu gucken das ist ja so eine ganz nette Technik, mal zu überlegen, wenn diese fantasierten Sachen eintreten sollten, also was sie da so ausmalt, was sie machen könnte, ob das wirklich so eine Katastrophe wäre oder selbst wenn es eintreffen sollte, ob man nicht auch damit umgehen sollte. Aber ich denke, auf dem Dauer sollte kein Kunde oder Klient so eine Macht äh, über einen haben, äh, auch mit irgendwelchen Andeutungen oder Lügenhaftem verhalten. Ähm, dass man drin bleibt, bevor man das nicht will, ähm, weil du wirst immer mehr das kommt morgen und Tut aufbauen Das ist ja auch so ein vorkommendes Thema, was viele nicht auf dem Zettel haben, dass man, wenn man nicht nein sagt, immer, immer genervter wird und dann vielleicht auch ähm, mit Recht mal Kunden auch genervt sind, weil du halt keine gute Arbeit mal macht, so, ne? weil du einfach nur noch genervt bist. Und das wird wahrscheinlich immer mehr zunehmen. Also von daher würde ich mal sagen, schiebst nicht mehr lange auf. Und, aber das musst du schon persönlich machen. Also das äh, erhöht, glaube ich, nur das Risiko, dass es irgendwie blöd kann kommen, wenn du das über WhatsApp machst. Oder so. Dann äh, zieh deine Big Girl Pants an und dann ziehst du es einfach durch. Eu não avisei um código, de ar, ali.